Heute habe ich mal folgende Frage, warum immer dieser Druck, nicht schüchtern zu sein? Kennt ihr das auch? Irgendwie wird immer von der Gesellschaft erwartet, dass man voll viel Lust hat, mit 5000 Leuten auf Partys zu sein, unterwegs zu sein, rauszugehen, zu feiern oder was weiß ich zu machen. Und während das für manche Leute sehr einfach sein mag und viel Spaß macht, ist es für andere vielleicht nicht so einfach oder sie haben vielleicht auch mal keine Lust und wollen einfach mal zu Hause bleiben oder DVD gucken oder was weiß ich. Bestes Beispiel, neulich habe ich eine Studentenjob-Rundmail bekommen, in der ein Babysitter gesucht wurde und da stand so ein Text zur Beschreibung des Babys, beziehungsweise in dem Fall war es ein Kleinkind, und in dem Text insgesamt kam so oft vor, dass sie ja eine fröhliche Babysitterin oder einen fröhlichen Babysitter suchen, der aktiv ist, der rausgeht, der irgendwie offen ist und so weiter und so fort. Und in der Beschreibung des Kindes stand, dass es ja so schüchtern und zurückhaltend sei und man braucht da Fingerspitzengefühl und soll auf das eingehen. Und da habe ich mir gedacht, hm... Irgendwie betont man aber gleichzeitig, dass ja der Babysitter unbedingt so fröhlich und aufgeweckt sein soll und so weiter. Und irgendwie war der Eindruck ganz klar, mit diesem Kind scheint irgendwie aus Perspektive der Eltern irgendwas falsch zu sein. Irgendwie als wäre es schon fast ein depressives Kind, was jetzt einen speziell fröhlichen Babysitter braucht. Und es ist ja so schüchtern und vielleicht kann man das da rauslocken und so. Und ich habe nur gedacht, ah, warum können die Eltern das Kind nicht einfach erstmal sein lassen, wie es ist? Wenn es halt ein bisschen schüchterner ist und Zeit braucht, um mit anderen Menschen aufzuwärmen, dann ist es halt so. Also es ist doch jetzt kein Drama, ähm, solange es nicht komplett isoliert und depressiv die ganze Zeit nur im Zimmer sitzt. Ähm, und danach klang es jetzt nicht. Also von daher... Kann man nicht einfach mal die Menschen sein lassen und sie sich erst mal entwickeln lassen und dann kann man immer noch, wenn es mit 10, zwölf Probleme hat, Freunde zu finden oder irgendwie Außenseiter in der Schule ist, dann immer auch noch gucken. Aber erst mal, wenn es 3 vier ist, da jetzt schon so einen Druck zu machen, es ist so schüchtern, es ist so schüchtern und wir brauchen einen fröhlichen Babysitter. Also das hat mich nur genervt. Warum kann man nicht einfach die Menschen sein lassen, wie sie sind und sie auch unterschiedlich sein lassen? Manche sind schüchterner, manche sind mehr outgoing, manche sind eben extrovertierter, manche introvertierter, manche tun sich mit sowas leichter, manche schwerer, manche müssen es erst etwas lernen, andere können das einfach von Anfang an auf andere zugehen. Es ist halt unterschiedlich und kann man nicht erstmal die Kinder sein lassen und erstmal gucken, was passiert, anstatt da so einen Druck aufzubauen, weil mit so einem Druck wird das Kind auf keinen Fall extrovertierter, sondern im Gegenteil, wird sich erst recht mehr zurückziehen. Also ich finde sowas nur kontraproduktiv. Was denkt ihr denn dazu? Kennt ihr das selber? Seid ihr eher schüchterner oder eher extrovertierter oder kennt ihr diesen Druck, bestimmtes Verhalten zu haben oder zu können oder zu machen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.